Herzlich willkommen zu einer Folge des Smarter entwickeln Podcast, heute mit einer Folge zum Thema wertbasiertes Verkaufen und was das mit Entwicklung zu tun hat. Ich bin Ingenieur und rede, glaube ich, mehr über das Finanzielle als über physikalische Größen. Das wird heute nicht anders und versprochen, auch heute komme ich fast ohne Formeln aus. Heute geht es darum zu verstehen, welchen Preis der Kunde bereit ist zu zahlen und was sie selber mit dem Wissen Anfangen können. Anfangen Es gibt Branchen, die haben eine Kostenstruktur mit hohen Fixkosten und geringen variablen Kosten, deren Grenzkosten einen Kunden mehr zu bedienen, sind sehr klein im Verhältnis zu den Gesamtkosten, die diesem Kunden zugerechnet werden müssen. Der Flugverkehr ist so eine Branche. Für eine Fluggesellschaft ist es auf der Kostenseite fast völlig egal, ob ein zusätzlicher Fluggast im Flieger sitzt oder nicht. Auf der Einnahmenseite macht das einen Riesenunterschied. Deswegen haben die Fluggesellschaften auch variable Preise, die das Ziel haben, den Flieger immer weiter zu füllen, je näher der Flugtermin kommt. Dazu kommen noch Preisdiskriminierung, sodass Hin- und Rückflüge mit einem Wochenende dazwischen günstiger sind als ohne, weil Geschäftsreisende, denen die Kosten egaler sind, eher ohne Wochenende zwischen den Flügen fliegen. Sie orientieren sich an der Auslastung einerseits und andererseits am Wert für den Kunden. Flexibilität ist wertvoll und kostet. Umplanen und stornieren, können ist wertvoll und kostet. Sitz aussuchen können ist wertvoll und kostet. Nur ganz selten treiben die Kosten den Preis. Wie gesagt, die Grenzkosten, also die variablen Kosten für einen weiteren Passagier sind ein vernachlässigbarer Anteil an den Gesamtkosten. Jetzt stelle man sich vor, die würden mit der guten alten Kostenzuschlagsrechnung arbeiten. Der Kraftstoffmehrverbrauch und die Flugzeugmehrabnutzung durch einen zusätzlichen Passagier sind vielleicht 1,50 Euro. Gut, Treibstoffverbrauch und Abnutzung pro Flug sind erheblich, aber pro Passagier Kleinkram. Am teuersten ist noch das zusätzliche Essen, das bereitgestellt wird. Sagen wir 3 Euro im Einkauf. Macht 4,50 Euro plus 10.000% Zuschlag ergibt 450 Euro für ein Ticket. Kein Schwein würde so rechnen. Denn kämen wir dahin, dass eine Preiserhöhung für das Essen um 30 Cent den Ticketpreis um 30 Euro verschieben würde. Das ist Quatsch. Und wir hätten die gleichen Ticketpreise für alle Fluggäste, keine Unterscheidung nach Kurzfristigkeit, Zahlungswilligkeit und anderen Wertmerkmalen der Kunden. Vielleicht hat es ja mal eine Fluggesellschaft gegeben, die so vorgegangen ist. Heute gibt es sie jedenfalls nicht mehr. Ausgestorben oder nie abgehoben. Software ist ein anderer, sehr spannender Teil. Die Kosten einer zusätzlichen Kunden zu bedienen sind Peanuts gegen die Gesamtkosten pro Kunde und Peanuts verglichen mit den Einnahmen. Eine Software, die 5 GB groß ist und eine auf einer DVD ausgeliefert werden müsste oder auf 8 CDs, kostet als Download über Amazon S3 10 US-Cent. Der Betracht lohnt noch nicht mal die Umrechnung in Euro. Da ja, ist es schon teurer, die Vorgänge durch die eigene Verwaltung laufen zu lassen, sagen wir 100 Euro. Ziemlich stromlinienförmig, aber eben noch nicht vollautomatisiert. Und jetzt stellen Sie den Prozess so um, dass der Vorgang intern nur noch 80 Euro kostet. Bieten Sie Ihr Produkt jetzt auch zu? 80% des Preises an? Das macht doch keinen Sinn. Hotels. Denen ist es aus Kostensicht auch völlig egal, ob sie ein Bett mehr oder weniger belegen. Siehe die günstigen Konditionen, den Ehepartner mitzunehmen. Auf der Einnahmenseite ist ein leeres Zimmer hingegen ein Problem. Auch hier keine Preisfestlegung nach Kosten, sondern nach der Nachfrage. Ist gerade Messe? Gibt es ein großes Konzert? Welcher Wochentag ist heute? Die Telefonindustrie ist auch so eine Branche. Schauen Sie mal ins Ausland, einfach in die europäischen Nachbarländer und schauen Sie mal, was die Kosten für mobile Datenübertragung ist. Kleinkram. In Deutschland hängen wir hier noch etwas hinterher, aber auch das ist eine Branche, in der die Infrastruktur mit ihren Fixkosten den größten Kostenblock darstellt und die variablen Kosten, die Grenzkosten für einen zusätzlichen Kunden, ein zusätzliches Gigabyte, klein bis vernachlässigbar sind. Nicht für Sie, aber für den Betreiber. Aber die Kostenstruktur stellt es sicher. Auch hier wird es einen Wettbewerb zu günstigeren Konditionen geben. Nur im Maschinenbau rechnen viele noch mit der Kostenzuschlagmethodik. Und wenn man da drin steckt, sieht das auch sinnvoll aus. Es gibt häufig individuelle, große Angebote. Und wenn man von den Kosten losrechnet, dann weiß man wenigstens, dass man die schon mal drin hat. Klingt schlau, oder? Aber welche Kosten nehmen wir denn im Maschinenbau? Wir nehmen die variablen Kosten plus die Fixkosten der produzierten Kostenstellen, also die Herstellkosten und dann schlagen wir noch Overhead-Prozentuale auf und setzen eine Zielmarge obendrauf. Heraus kommt eine Preisvorstellung, mit der wir in die Verhandlung gehen. Zerlegen wir das mal. Variable Kosten sind okay, die fallen nicht an, wenn wir den Auftrag nicht machen, an denen habe ich nicht viel auszusetzen. Die Fixkosten, die noch in den Herstellkosten stecken, sind aber tückisch. Hier werden Fixkosten umgelegt auf produzierte Teile. Diese Rechnung stimmt erst am Ende des Jahres, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen. Da sind sie auch wichtig, damit das System Buchführung, das ja immer zurückblickt, auch korrekt die Situation wiedergibt. Wenn wir etwas weniger produziert haben, dann müssen halt die Fixkosten buchhalterisch auf weniger Teilung gelegt werden. So einfach. Buchhalter mögen auch Annahmen, die zu beweglich sind, nicht so gerne. Insofern werden gerne Fixkostenumlagen aus den konkreten Werten des letzten Jahres hergenommen. Und erst zum wirklichen Jahresabschluss dann korrigiert. Was passiert jetzt aber, wenn Sie konjunkturbedingt letztes Jahr ein schwaches Jahr hatten und weniger produziert haben? Dann rechnen Sie heute mit höheren Umlagen. Das halten Sie für echte Kosten. Kommen wir vom Controlling. Auch wenn Sie dieses Jahr viel mehr produzieren. Das verzerrt Ihnen die Kalkulation. Und wenn Sie so eine Entscheidung treffen, mit so einem Spruch, den Auftrag nehmen wir nicht an, da bekommen wir noch nicht mal unsere Marge in Wirklichkeit aber die Kosten wegen kleinerem Produktionsvolumen letztes Jahr rechnerisch nur höher sind, dann sehen Sie, wie groß diese Falle für Sie ist. Dann kommt der Zuschlag auf die Kosten und damit wollen Sie den Overhead und die Marge decken. Die Personalabteilung muss bezahlt werden, die Forschung und Entwicklung. Die Geschäftsführung kostet Geld und will ein schönes Auto fahren. Und dann wollen wir ja auch noch Gewinn machen. Diese fixen Kosten müssen durch die Summe der Deckungsbeiträge gedeckt werden. Das ist wichtig, aber vielleicht nicht die wichtigste Steuerungsgröße. Am Ende haben wir eine Preisvorstellung und wenn wir diesen Preis erreichen, dann ist alles gut. Und das stimmt in Grenzen ja auch. Aber schauen wir doch mal aus der Sicht des Kunden drauf. Entweder das Angebot ist ihm zu hoch und auch durch hartes Verhandeln bekommen die uns nicht so weit runtergehandelt, dass ihre eigene Wirtschaftlichkeitsrechnung aufgeht. Dann bekommen wir den Auftrag nicht. Entweder geht er dann an die Konkurrenz, die etwas billiger angeboten hat, oder das Projekt fällt beim Kunden komplett durch und wird nicht realisiert. Oder wir haben ein Angebot gemacht, das dem Kunden gefällt. Die Wirtschaftlichkeit und die Konkurrenzfähigkeit sind gegeben, Einkauf und Vertrieb durch ritualisierten Runden durch und der Auftrag ist unser. Aber zu welchem Preis? Nun zu einem, der etwas unter unserem Ziel lag. Und der Kunde ist von zerknirscht bis himmelhoch jauchzend höchst zufrieden, denn der Preis hat überhaupt nichts mit seinem Nutzen zu tun. Und entweder passt das gerade oder es passt nicht und wir hätten mehr aufrufen können. Wir wissen es nicht. Das gequälte Gesicht des Einkäufers ist Theater. Der sieht immer so aus. Und auch wenn er sich besser verraten würde, auch er hat häufig keine Ahnung, wie die Wirtschaftlichkeit bei ihm im Hause aussieht. Er kennt nur die Konkurrenzangebote. Nochmal, wenn der Kunde bereit gewesen wäre, ein Vielfaches zu bezahlen. Erstens würden wir das kaum merken. Und zweitens hätten wir uns die Chance dazu schon mit dem allerersten Angebot verbaut. Wir würden ja richtig Geld auf dem Tisch liegen lassen. Nun ist es aber so, dass im Kapitel die richtigen Kunden wir darauf hinarbeiten werden, die weniger preissensiblen Kundengruppen gezielt anzusprechen. Und wir wollen das tun, weil wir an diese Kundengruppe zu besseren Preisen verkaufen können. Das wirkt sich positiv auf unsere Wirtschaftlichkeit aus und so weiter. Nur, erstmal müssen wir diese Kunden erkennen und zweitens müssen wir diese Kunden auch mit maßgeschneiderten Angeboten empfangen. Und um die Preisbildung dazu geht es heute. Dirk Kräuter hat gerade wieder in seinem Podcast das Beispiel Wirt-Schrauben erwähnt und dass die teilweise Produkte haben, die an den einen Kunden, an die einen Kundengruppe mit 2 Euro verkauft werden und an andere Kunden mit 8 Euro pro Stück herausgegeben werden. Aber diese Kundengruppen werden nicht von den gleichen Verkäufern bedient, weil die Verkäufer das nicht sortiert bekommen, das gleiche Produkt zu deutlich unterschiedlichen Preisen zu verkaufen. Dirk ist Verkaufstrainer, das ist für ihn der wichtige Aspekt, mich interessiert etwas anderes. Ich möchte da einfach mal darauf hinweisen, dass Wirth hier offensichtlich das Verständnis entwickelt hat, welche Kundengruppen bereit sind, wie viel zu zahlen und sich intern Strukturen und Prozesse gebaut hat, diese Kundengruppen mit individuellen Angeboten anzusprechen. Jetzt sind sie nicht so groß wie Wirth, sie haben nicht so viele Verkäufer wie die, ihr Produkt ist auch mehrere Größenordnungen teurer und eventuell sind sie auch ein Projektgeschäft und verkaufen eigentlich nur Unikate höchstens Unikate nach Baukasten. Wie kann man trotzdem dazu kommen, die Preise aufzurufen vom ersten Angebot an, die der Kunde bereit ist oder wäre zu zahlen? Nun, erstmal geht es darum, den Kunden zu verstehen. Wir reden hier wie immer von Maschinenbau oder Elektrotechnik im Geschäft mit Investitionsgütern. Ihr Kunde will also mit Ihrem Produkt Geld verdienen. Sie müssen die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Kunden nachvollziehen können. Dazu gibt es mehrere Datenquellen. Erstens können Sie mit dem Kunden die Frage besprechen. Direkt gefragt sind hier nicht die besten Ergebnisse zu erwarten, aber Sie können schon viel herausbekommen, wenn Sie die Preisniveaus der Eingangsstoffe abfragen und abfragen, wie teuer ein Produktionsausfall sein würde. Das führt Sie zu Erlös pro Stück. Für Ihre eigenen Zwecke brauchen Sie ohnehin alle Stoffe zum Betrieb, Ihre eigenen Maschinen und sei es nur für den Prüfstand. Die Waren sind verfügbar, die Preise sind klar. Die einzige Fleißarbeit liegt daran, das Preisniveau in Ihren Kundenmärkten im Ausland zu verstehen. Zölle, Steuern, Verfügbarkeiten, Gewohnheiten, Personalkosten können hier die Preise beeinflussen. Und zuletzt lesen Sie die Ausschreibung. Dort steht eventuell schon in der Entscheidungsmatrix drin, das sollte dann Ihnen die Antwort geben. Jetzt haben Sie die Daten beisammen und können eine Wirtschaftlichkeitsrechnung für Ihren Kunden machen. Dazu reicht es im ersten Durchgang, eine kleine Excel-Datei zu haben. Bisher hatten Sie nichts, dann müssen Sie jetzt nicht gleich zur vollen Komplexität übergehen, aber ein paar interessante Spielchen kann man damit schon machen. Erstens ist das die Basis, um aus Ihren aktuellen Kunden diejenigen herauszufinden, die weniger preissensibel sind. Hier können Sie sich anschauen, wie Ihre bisherige Preisfindung zur Wirtschaftlichkeit des Kunden passt. Und selbst wenn da eine große Lücke ist, rate ich nicht notwendigerweise zur Abschöpfungsstrategie. Erstens soll der Kunde an seiner Investition auch noch Spaß haben und viel Geld verdienen und wachsen und noch eine Maschine kaufen. Und zweitens gibt es ja noch die Angebote der Konkurrenz, die Sie nicht überbieten sollten. Oder Sie konzentrieren sich so stark auf eine Nische, dass Sie unvergleichbar werden in dieser Nische. Zweitens können Sie sich jetzt die ganze Kette anschauen zwischen Ihren eigenen Kosten und dem Ertrag, des Kunden. Und dazwischen liegt dann Ihre Marge, die Kundenmarge und die Marge und Kosten aller Zwischenhändler. Der Ertrag des Kunden ist das Geld, das hier auf dem Tisch liegt und Sie entscheiden, wie das verteilt wird. Natürlich nicht ganz alleine, das ist klar, aber jetzt haben Sie hier erstmalig Transparenz. Denken Sie die Kette als gemeinsame Wirtschaftlichkeit. Was können Sie tun, um den Ertrag des Kunden zu verbessern und die gemeinsamen Kosten zu senken? Das ist echte Win-Win-Denke. Die Verteilung der Marge und ihre Preisgestaltung, das übliche Hin und Her verhandeln, das ist nur noch Win-Lose. Da verliert einer, was der andere gewinnt. Das zweite Spiel, das Sie jetzt spielen können, ist eine mutige interne Diskussion, was Ihr Produkt kann und was Sie verbessern können. Auch welche Verbesserungen dem Kunden am meisten bringen. Nicht technische Eitelkeit und Ingenieursstolz, sondern welche Verbesserungen ihrem Kunden am meisten bringen. Die Kundenwirtschaftlichkeitsrechnung bietet hier eine neue Perspektive, die auch bisherige Engineering-Annahmen und Heuristiken über den Haufen werfen kann. Führen Sie diese Diskussion und schaffen Sie den Nutzen. Drittens, Sie erinnern sich zurück an das Dirk-Kräuter-Zitat, nutzen Sie die Wirtschaftlichkeitsrechnung als Sollpreisvorgabe für Ihren Vertrieb. Statt die niedrige Sollmarge aus der Kostenzuschlagsrechnung zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden zu lassen, haben Sie hier einen Sollpreis, der sich aus den Zahlen des Kunden speist und dessen Wahrheit näher kommt. Entweder liegt niedriger als der Preis, den Sie basierend auf Ihren Kosten haben wollen, dann können Sie das, die Vertriebsphase auch verkürzen und eventuell abbrechen, bevor Sie zu viel Zeit in ein chancenloses Angebot gesteckt haben. Oder erst höher, als sie sich aus Ihren Kosten ergeben würde, dann verschenken Sie nicht schon mit dem ersten Angebot teilweise massiv Marge. Für Ihre Kollegen im Vertrieb die klare Sicht auf die Wirtschaftlichkeit des Kunden und der dadurch abgeleitete Sollpreis hilft Ihren eigenen Verkäufern, unterschiedlich Kunden auch unterschiedliche angepasste Angebote zu machen. Wie im Schraubenbeispiel führt die Erwartungshaltung der Verkäufer zu den entsprechenden Ergebnissen. Gestalten Sie diese Erwartungshaltung durch eine Preisbildung, die den Kundennutzen im Zentrum hat. Und Ihre Mitarbeiter halten den Kundennutzen dann für einen adäquaten Preis und werden diesen durchsetzen. Viertens, nutzen Sie die Wirtschaftlichkeitsrechnung, um die Angebote der Konkurrenz abzuklopfen. Sie werden genau sehen, welche technischen Parameter sich wie auf den Kundennutzen auswirken. Vielleicht haben Sie irgendwo Handlungsbedarf oder Handlungsoptionen, die Ihnen zwar bewusst waren, die Sie aber bisher aus irgendeinem Grund noch nicht so hoch priorisiert hatten. Und fünftens, gibt es sicher Parameter, bei denen Sie besser als die Konkurrenz dastehen. Nutzen Sie die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung um diesen technischen Parameter und den sich daraus ergebenden Kundennutzen in Produktmehrpreis umzurechnen. Sie können jetzt quantifizieren, wie viel teurer Sie als die Konkurrenz sein dürfen für den gleichen Kundennutzen und können das dann auch in der Einwandsbehandlung argumentieren. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung des Kunden ist etwas Aufwand, das ist klar. Wenn Sie sich aber anschauen, wie viele Gruppen davon Vorteile haben, dann ist der Weg klar. Der Kunde bekommt ein wirtschaftlich attraktives Angebot. Der Vertrieb bekommt eine Preisvorstellung, die näher am Kunden ist und kann daher seine Aktivitäten besser steuern oder, da wo dies möglich ist, bessere Margen einnehmen. Das Produktmanagement kann klarer artikulieren, was ein Produkt können muss. Und die Entwicklung hat ein Werkzeug, die vielen Entscheidungen, die im Rahmen einer Produktentwicklung gefällt werden müssen, im Sinne des Kunden zu entscheiden. Ja, der Maschinenbau hat eine andere Kostenstruktur als Flugverkehr oder Telekommunikation. Diese Branchen wurden früh gezwungen, von ihren Grenzkosten wegzudenken und von der Seite des Kunden herzudenken. Heute fahren diese Branchen sehr weit entwickelte Preisfindungsverfahren, die den Ertrag optimieren. Das haben uns diese Firmen voraus. Im Maschinenbau ist man manchmal leicht konservativ und macht das, was gestern noch richtig war. Und zugegeben, die Zyklen sind hier auch etwas langsamer als im Silicon Valley. Aber das macht die Kostenzuschlagsrechnung nicht zu einer guten Preisfindungsmethode. Sie verlieren zu viel Verständnis vom Markt und von den Kunden, wenn Sie sich diese Frage nicht bewusst stellen. Und Sie lassen vor allen Dingen viel zu viel Geld auf dem Tisch liegen. Geld, das Sie reinvestieren können in weitere Produktverbesserungen, mit denen Sie sich weiter abheben können, die Ihre Verhandlungsposition verbessern, Ihnen mehr Geld einbringt. Sie haben diese Rückkopplung schon mal gehört. Im Englischen gibt es den Virtuous Circle als Gegensatzpaar zum Vicious Circle,